Hallo ihr Lieben, heute möchte eine Meditation geteilt werden und zwar das Thema ist, wie finde ich diesen sicheren Ort in mir oder wo fühle ich mich sicher, wenn da draußen alles zusammenbricht, auseinanderbricht und wie kann ich wieder zu mir kommen. Und es hat sich gerade bei diesem Spaziergang angeboten, was auch die Natur uns im Außen spiegelt. Die Ruhe, das Gefühl der Ruhe spiegelt uns gerade Winter, die Winterlandschaft. Denn diese Ruhe, zum Beispiel, mir geht es so, wenn ich da mit im Wald stehe und laufe ohne Musik, wenn ich einfach alleine im Wald, mit dem Wald, mit Bäumen zusammen bin, dann spüre ich diese tiefe innere Ruhe, diesen Frieden. Im Außen. Und genau diesen Ohr des Friedens möchten wir heute in uns finden. Wenn du magst, schließe deine Augen. Bringe die Aufmerksamkeit auf dein Herzzentrum. Und fange an, langsam tief einzuatmen und langsam auszuatmen. Einatmen und aus. Ein und aus. Bringe deine ganze Aufmerksamkeit in dein Herz und weiter, so tief ein- und ausatmend nimmst du deine Herzgegend wahr. Und in deine Herzgegend. Nimmst du auch deine Gedanken und Gefühle wahr, die jetzt gerade hochkommen. Du nimmst dein Körper wahr. Alles, was dich als Mensch ausmacht. Du nimmst auch den Boden unter dir, wo du gerade sitzt, oder den Boden mit deinen Füßen berührst. Du nimmst Geräusche, die vom Außen kommen, wahr und erlaubst allem einfach da sein zu dürfen. Und weiterhin atmest du ein und aus. Du wirst zu deinem Atem. Du verbindest dich mit jedem Einatmen und mit jedem Ausatmen. Wirst du zum Beobachter und verbindest dich mit diesem inneren Beobachter, dem einen, wo alles sieht und alles weiß. Wenn du magst, kannst du auch die Hände auf dein Herz draufbringen und weiter atmen. Spüre diese Verbindung von deinen Händen und deinem Herzen. Und du erlaubst dir, an diesen Ort anzukommen. In deinem Herzen, wo sich sicher und ruhig und entspannt und wohl anfühlt. Du kannst diesen Ort. In deinem Herzen, im Zentrum des Herzens selber gestalten. Zuerst stell dir mal vor einen hellen weißen Raum, den du jetzt betrittst. Du gehst da rein. Es ist so lichtvoll und so ruhig. Und so schön. Du fühlst dich richtig in diesen Raum, in diesem weißen Raum willkommen. Alles ist weiß. Wie ein Zimmer, der ganz weiß ist. Und leer. Ohne Möbel. Ohne Gegenstände. Einfach weiß und leer. Und wie du reinkommst, weißt du, dass du hier genauso sein darfst, wie du bist. Du suchst dir einen Ort in diesem Raum, um dich hinzusetzen, wenn du das magst. Und wenn nicht, bleibst du irgendwo stehen und fühlst mal rein in diesem Raum, der dein sicherer Ort ist. Und atmest ein und aus und lässt du alles, was dich belastet, los. Du brauchst dich keine Sorgen mehr zu machen, denn hier kann dir nichts geschehen. Hier ist alles da, was du brauchst. Du atmest ein das Licht, wo in diesem Raum vorhanden ist, und schaust dich um und fängst an diesen Raum so zu gestalten, wie es sich für dich ein wohliger und sicherer Ort jetzt gerade gestalten mag. Folge deinem Herzen. Was brauchst du in diesem Raum, um dich wohl und sicher zu fühlen? gestaltest es, es ist alles deins. Und alles, was du brauchst, er erzeugst du mit deinen Gedanken und platzierst es in diesem Raum. Und wenn du es leer lassen möchtest, darfst du auch. Du tobst dich richtig aus. Vielleicht bewegst du dich in diesem Raum und suchst dir jetzt einen Ort, wo du dich hinlegen kannst, vielleicht auf dem Boden, auf einen weichen Fell oder in eine bequeme Sessel, Vielleicht auf ein Bett, vielleicht auf ein Tisch aus Kristallen, was dein Herz begehrt. Was brauchst du gerade, damit du dich vollkommen entspannen kannst, sicher fühlen kannst und dann Legst du dich hin und lässt alles los und nimmst dich wahr, so wie du wirklich bist. Du weißt genau, weil du es fühlst, dass dir niemals etwas geschehen kann. Dein physischer Körper ist ein Kleid, das du angezogen hast, für diese Erfahrung, die du hier bist, zu machen. Und du bist viel mehr als dieses Kleid. Du spürst richtig deine Energie und du erkennst dich vom Gefühl her. Ja, das bin ich doch und die Angst transformiert sich in diese endlose Liebe und du genießt einfach diesen Frieden und die Ruhe. Du gibst dich diesem Frieden und der Ruhe hin und nimmst es in alles und jede jeder aspekt von dir das du gerade wahrnehmen kannst fühle die ruhe und sicherheit in dir ja in deinem Zentrum, ein Ort, wo du immer zurückkehren kannst, wenn du in deine menschliche Form und dein Menschsein draußen im Alltag Angst bekommst. Und langsam hast du dich mit dieser Ruhe und Frieden vollkommen aufgefühlt und kehrst wieder mit deinem Bewusstsein zu deinem Atem. Falls du Augen geschlossen hattest, mach sie bitte wieder auf und schau dir nochmals diesen Raum, wo du bist. Schau den Raum an und langsam stehst du auf, falls du liegst und falls du sitzt. Berührst den Boden mit deinen Füßen und schaust dich um, damit du genau ganz gut jede Ecke von diesem Raum in dich, in jede Zelle, in jedem Teil von dir speichern kannst. Und dass du es auch jedes Mal, wenn du es brauchst, aufrufen kannst. Und mit dem Atem fängst du an, in dein Herz zurückzukehren. Du gehst aus diesem weißen Raum aus und kommst wieder mit jedem Ein- und Ausatmen immer mehr zurück, in hier und jetzt, in dein physischer Körper. Mit jedem Ausatmen und Einatmen kommst du in dein Körper mehr an. Ja. Du spürst auch jetzt in deinem physischen Körper diese Ruhe. Und lächelst, das tut so gut, sich auch im Körper mit Gedanken, Gefühlen und körperlichen, physischen Wahrnehmungen wohlfühlen zu können und sicher fühlen zu können. Du hast dich wieder an dein innere Ort, an der sichere Ort in dir erinnert. Du hast es wiederentdeckt und neu gestaltet oder auch einfach so gelassen, wie es war. Denn du bist wunderbar, so wie du bist. Und dann fangst du an, deine Hände, Arme und den Körper zu bewegen, vielleicht zu massieren, damit du noch mehr im Hier und Jetzt ankommst und nimmst den Boden unter dir wahr, was du liegst oder sitzt, in deinem Körper, schaust dich um in diesem physischen Raum, in diese physische Realität. Und siehst, dass alles gut ist. Du bringst die Hände wieder zu deinem Herzen und bedankst dich bei dir für diese Reise, die du gemacht hast. Mit Gewissheit, dass du an diesen Ort, wenn es draußen stürmt, und die Welten sich verändern, dass du an diesen sicheren Ort in dir immer zurückkehren kannst. Auch wenn du mit anderen Menschen kommunizierst, wo die Ängste sich zeigen, kannst du nur mit einem Gedanken in deinem Herzen dieses Gefühl zurückrufen. das Gefühl der Sicherheit in dir, wenn es wird da sein für dich. Und noch ein paar Mal ein- und ausatmen. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Erinnere dich, Erinnere dich, dass der sichere Ort in dir drin ist und nichts außerhalb von dir ist. Erinnere dich daran, dieses Gefühl der Sicherheit immer dann in dich zurückzurufen, wenn du es brauchst. Alles Liebe wünsche ich dir.